Das habe ich gar nicht mitbekommen, dass du ein Buch geschrieben hast. Ja, das heißt, findet, dich, findet dir selber und gib mir Geld. Okay, mhm. das sind dann alle Sprüche gesammelt? Die sind noch viel besser. Meine Sprüche sind viel besser als die. Okay, mhm. Ja, kostet ja auch viel mehr. Hab okay. ich gesagt, dass ein Exemplar 5 Millionen Dollar kostet? Oh. Ja, verkauft sich nicht gut, aber wenn... <lacht> oh, oh, oh. Oh. Ja dann, ja, ähm, Moment, du hast Musik rausgesucht mhm. und ich muss dir sagen, obwohl du ja einen lausigen Musikgeschmack hast, Geschmack, Geschmack, Geschmuck, der gefällt mir total gut. Mhm. Heißt? Heißt, ich habe nämlich guten Musikgeschmack. Nein, der Titel heißt? Also, uh, Roger Vett heißt Nein. der Interpret. yes. Und der Song heißt Lucky Day. Yes. That's true. Vielen Dank nochmal an euch, Lieben, fürs Zuhören, Gucken. Also das war jetzt echt eine schwierige Sendung, das muss man schon mal zugeben. Ja, muss man sagen. Aber wir müssen experimentieren. Ja, das ist ein Experiment. Und ihr seid Teil dieses Experimentes, ja, und also, ihr müsst wie rum. ihr eben bemerkt habt. Ja, und zugucken müssen das wir auch ist noch. So das ist eine doppelte Strafe. Aber das musste jetzt leider sein, weil wir einfach ein bisschen üben müssen, wie weit wir mit dem... Universum genau eins sind ja. und das war jetzt irgendwie so die wichtige die Botschaft dieser Sendung ja, ich fühle mich irgendwie auch innerlich ja, total befreit echt das sieht auch irgendwie so anmutig aus ja genau. anmutig kommt ihr gut durch den Tag und kommt auch gut durch die kommende Nacht und ihr wisst wir denken an euch das ist ich gesagt, das stimmt so und wir hoffen, dass wir uns morgen früh wieder hören. Jetzt, ganz ohne Scheiß, sagt es jetzt euer Herr Wunderlich. Weil morgen sind wir wieder normal, versprochen. <lacht> also macht's gut, bis morgen und ciao. Ciao. Mach, ich muss die Automusik suchen, aber du kannst schon mal winken. Ba, ba, ba. Es ist schon heftig schwieriger mit Video, gell? Mhm. man fühlt sich da irgendwie so beobachtet. Mhm. Die schauen uns zu, während ja, wir Scheiße reden. Das schwierig. Mhm. Wie machen wir denn jetzt Schluss? Mhm. Die gucken immer noch zu. Mhm. Ich versuche irgendwie anmutig mhm. zu sein. Auch einziehen. Mach ich doch eh Ich, ich, <lacht> ich zieh den Kopfhörer aus, dann schleiche ich ihn raus, okay? Und du kommst danach, ich halte die Kamera zu. Okay. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Jetzt kannst du kommen. Oh, Gott, oh, Gott. oh ich kann nicht wieder richtig atmen. <lacht> Wenn die wüssten, wie fett wir sind. <lacht>